Herzlich willkommen im Café Stillpoint, herzlich willkommen in der Embryologie-Werkstätte Teil 2. Ja, ich begrüße recht herzlich alle Embryo-Fans und die, die es noch werden wollen. Uh, ja, und ich wollte euch nur erinnern, dass jetzt schon der erste Teil der Embryologie-Werkstätte, sorry, der erste Teil der Embryologie-Werkstätte uh, uh, online ist, also auf YouTube zu sehen ist und dazu gibt es noch die ganzen anderen Beiträge vom Café Steelboy. Das zahlt sich aus, dort mal vorbeizuschauen. Na gut, also wir sind hier wieder in der Werkstätte. Ah, der oben hat mir schon den Tee gebracht. Ah, zusätzlich habe ich wieder mal ein paar Dinge mitgebracht. Heute ein bisschen weniger Kulinarisches. Ah, am Ende wartet da meine Embryo-Wurstsemmel auf mich. Ah, ja, und es, ich habe auch wieder meine Lego-Männchen mitgebracht. Ah, alle brav mit Maske damit wir uns nicht gegenseitig anstecken. Okay, äh, wir werden jetzt anfangen mit, mit einem kleinen Überblick, was wir letztens gemacht haben. Wir werden dann eigentlich äh, sehr bald in Medias Res gehen. Allerdings in Medias Res im Sinne, dass wir einen kleinen Schritt wieder zurück machen, nämlich vor der Befruchtung. Ich denke mir, äh, das habe ich ein bisschen zu schnell gemacht, was passiert vor der Befruchtung. Äh, und da gab es auch eine Anfrage so ein bisschen die Miose doch einmal genauer zu erklären, das werden wir dann machen. Und nachdem wir das gemacht haben, werden wir die erste Woche wiederholen und dann gehen wir in die zweite Woche. Ja, es wird halt ein bisschen komplizierter und ich bin halt ein Spur nervöser, weil irgendwie halt muss ich wirklich basteln. Und ja, verzeiht mir irgendwelche kleinen Fehler und ich muss immer dann nach links schauen, das ist mein, mein, mein Skript also mein, mein Drehbuch. Na gut, was haben wir letztens gemacht? Ich wollte euch ja recht motivieren, warum Embryologie sehr wichtig ist. Und habe ich ein paar Punkte aufgezählt, eben, dass es wichtig ist, Muster zu erkennen, damit man überhaupt etwas ganzheitlich erfassen möchte. Und eins möchte ich noch, eine Motivation war ja auch, dass wir sagen, okay, es ist doch wichtig, wenn wir eine schwangere Frau behandeln, wie schaut es da gerade aus? Welche Entwicklungsphase ist das Kind? Und auf das möchte ich kurz noch wieder zurückkommen, weil das ist immer wieder wichtig, dass wir uns dessen bewusst sein wo steht das Kind in der Entwicklung? Ich möchte euch immer wieder einen Überblick geben, damit wir uns dann wieder aufs Einzelne konzentrieren können. Ähm, Raimund, bitte auf, auf Sicht. Ja, also das war das ein Bild, das ihr gegernet habt und das ist mir sehr wichtig, diese, dieses kleinere Bild hier und ich möchte euch wieder in Erinnerung rufen, dass wir in den ersten zwei Wochen von der Plastenzeit oder von der Blastogenese sprechen. Eine Zeit, wo wir, wie wir schon gehört haben, in der ersten Woche noch gar nicht im Uterus drinnen sind, wo die Nidation, also die Einnistung stattfindet und wo es eigentlich noch relativ wenig Kontakt zwischen Mutter und dem Kind gibt. Das ändert sich sehr stark nach der Einnistung und dann sind wir auch sehr bald auch in der Embryogenese, also nachdem dann die Einnistung stattgefunden hat und die zweiblättrige Keimscheibe vorhanden ist, dann sind wir in der Embryogenese. Und das ist die Zeit der Organentwicklung, und zwar von der dritten bis zur achten Woche. Und in dieser Zeit, wie gesagt, entwickeln sich die Organe. Und hier haben wir sehr viel Austausch mit der Mutter. Und hier kommt es wirklich zu starken Störungen, wenn es zu Beeinflussungen kommt von außen. Ist die Embryonalzeit vorbei, kommen wir in die Fetalperiode, die am längsten dauert, äh, eben ab der 9. Woche bis zur 20. Woche. Da geht es darum, dass das Kind äh, wachsen muss, aber natürlich müssen die Organe heranreifen. Nochmal zur Erinnerung, ein Organ, das noch lange, lange braucht in seiner Reifung, in seiner Entwicklung äh, und eigentlich vielleicht nie fertig ist, und das ist, in der, äh, das, ist das Gehirnfall. Ne? Also, das wollte ich noch in Erinnerung rufen. In Erinnerung möchte ich euch noch mal rufen, dass eben die Unterscheidung zwischen Schwangerschaftswochen und Embryonalentwicklung ist. Schwangerschaftswochen sind immer zwei Wochen voraus. Ja, vielleicht auch noch mal zur Erinnerung der Unterschied, die Schwangerschaft selber teilen wir in drei Trimmen uns ein, also einfach drei Dritteln. Und wie gesagt, Embryonalen teilen wir das in Blastenzeit, Embryonalzeit und Fetalzeit ein. Ja, also das wollte ich noch in Erinnerung rufen. Ja, in Erinnerung wollte ich auch rufen, dass eben äh, Zellen, und da kommen meine Männchen ins in Spiel, ganz viele unterschiedliche Dinge machen. Ich kann ich noch erinnern, sie stellen sich in Reihe und Glied auf, dann sind sie Epithelialzellen, und dann können sie aber auch sich wieder mesenchymal verteilen. Ja, und das können sie hin und her machen, Es ist wichtig für die Organentwicklung. Äh, und ganz wichtig ist, dann, dass sie eben sich bewegen können, dass sie migrieren können. Ja, also ich mache hier Wissenschaft, ich spiele hier nicht Lego, ich mache hier Wissenschaft. Ähm, machen wir vielleicht, damit das Bild nicht so ablenkt. Gehen wir dieses Bild her. Äh, ja, was sie auch machen, die Zellen, sie differenzieren sich. Könnt kann sich erinnern, am Anfang war, äh, ich hoffe ich tue dem Lego-Mädchen nicht unwohl, äh, war vielleicht noch was Einfacheres und dann wird ganz was Kompliziertes wie ein Trooper zum Beispiel. Ja, also eine fortlaufende Differenzierung äh, findet statt. Ja. Es findet auch eine Apoptose statt, also Zellen werden immer wieder zerstört, vor allem die, die wir nicht brauchen. Ja. Und es findet auch immer wieder eine Fusion von Geweben und Zellen statt. Ja. Also wie gesagt, wir spielen nicht, wir machen hier Wissenschaft. Okay, also das war, war so ein wichtiger Punkt. Äh, was Zellen immer wieder können und was sie immer wieder tun. Was wir auch beschrieben haben, äh, war die Größe der Zellen. Also nicht die Größe der Zellen, natürlich die Größe des Keims. Am Anfang haben wir nur eine Zelle, die 0,2 mm groß ist. Die wird nicht sehr viel größer, wir werden das eh noch einmal sehen in der ersten Woche. Und erst nach der ersten Woche kann sie sich entfalten durch eine Form des hatchings Ihr erinnert euch ja noch. Ja. Zweite Woche dann so 1-2 mm, dritte Woche 2,5 mm, vierte Woche etwa 4 mm. Ja, also das ist der Bereich. Letztens habe ich das gezeigt mit kleinen äh, Plastilinteilchen und was zum Essen. Böse Zungen haben behauptet, ich hätte mich dann auf die Plastilinteilchen gesetzt und hätte diese äh, Essenssachen dann aufgegessen. Na gut, also. Uh, wir werden heute die erste Woche zwar nochmal wiederholen, aber wir werden jetzt noch einmal kurz zurückgehen, uh, wie sich eigentlich eine Eizelle entwickelt. Ja, bleiben wir noch bei dem. Uh, könnt ihr könnt euch erinnern an das noch. Ja, das war die Plastozyste. Ja, mit dem Tropfenblast außen herum und innen war der Embryoblast. Den holen wir mal kurz raus. Und ihr könnt euch noch erinnern. Wenn nicht, dann habe ich das gut verdrängt. Der Embryoblast besteht aus, aus lauter kleinen einzelnen Zellen ja, und hat sich aus einem Teil der, der Morula entwickelt, aus dem entsteht dann der ganze Mensch. Ja. Und warum erzähle ich euch das? Weil diese, diese Zellen sind relativ potent, noch. aus denen kann eben ein ganzer Mensch noch entstehen, zwar jetzt keine Plazenta, weil das wäre aus den Trophoplast entstanden und jetzt nehmen wir so einen Teil einfach weg. Ja, warum machen wir das? Weil wenn wir die Eizellen haben wollen, dann müssen wir Zellen nehmen, die sehr potent sind, aus denen noch ein ganzer Mensch werden kann und die steckt man mal auf die Seite bei der embryonalen Entwicklung. Ja, die liegen am Anfang im Dottersack, über den wir heute noch reden werden und die wandern dann irgendwann in die Urogenitalanlage und so, dass sie schlussendlich äh, bei der Geburt des Mädchens im liegen. Ja, jetzt gehen wir mal das weg und statt dem Plastilin nehmen wir jetzt Osteier. Ja, also wir haben hier in einem Ovar eines nahegeborenen kleinen Mädchens circa eine Million Zellen. Ja, und zwar Zellen. Also diese Eier selber, ja, die Schokoeier selber sind, so, haben wir die Schokolade, da drin, die Schokolade selber ist der Ozyt. Ja, das nennen wir den Ozyton und außen herum haben wir eine Folliclepidelschicht. Ja, also das Ganze wird von einer Folliclepidelschicht umgeben. Und diese Folliclepidelschicht ist jetzt einreihig um jeder dieser einzelnen Eier. Und diese schicht hat schon eine kleine, kleine Aufgabe. Sie produziert, wie wir schon vom letzten Mal wissen, sie produziert jetzt schon etwas Östrogen. Okay, also wir haben jetzt bei der Geburt ca. 1 Million Eier pro Ua. Und was passiert jetzt die nächsten 10, 11, 12 Jahre? Naja, das meiste von denen ist, dass die meisten eben weggehen. Ja, also es bleiben dann nur mehr ca. 10% über. Ähm, also geben wir halt jetzt einige Eier weg. Ja. Ich jetzt nicht gezählt, ob es 10% sind. Ja, also wir haben am Ende, so nach 12 Jahren ca. 11-12 Jahren haben wir ca. 100.000 von diesen Oozyten gemeinsam mit dem Follikel ähm, In dieser Zeit ist ein bisschen Östrogen produziert worden. Ja, ein Mädchen unterscheidet sich auch körperlich etwas von einem Burschen, auch schon vor der Pubertät. Ja, aber jetzt passiert etwas. Jetzt passiert eine Reifung äh, und auch wenn es ein bisschen verwundene Pubertät, eine Reifung des Gehirns. Und ihr wisst, da gibt es dann eine Drüse. So, jetzt muss ich selber zeichnen. Ähm, zeichnen wir es hin und dann nehmen wir es, schieben wir das zur Seite und zeichnen wir es daher. Wir brauchen es nachher noch. Da gibt es etwas, was ungefähr so ausschauen könnte ja, und dann verbunden ist mit einem Gebilde äh, im. Sieht man Gott sei Dank nicht, ich habe so schlecht gezeichnet, das Beste ist jetzt jetzt gleich. Also das soll jetzt kein Knochen darstellen, keine Epiphyse, sondern eine Hypophyse. Ja? Und diese Hypophyse schüttet jetzt ein Hormon aus. Dieses Hormon ist das FSH, das Follikelstimulierende Hormon. Und dieses Follikelstimulierende Hormon bewirkt jetzt was. Ja? Also bewirkt, dass jetzt ein paar von diesen, Entschuldigung ein paar von diesen Zellen zum Reifen beginnen. Ja. Und jetzt stelle ich vor, dass jetzt diese, diese einzelnen Eizellen äh, kriegen eine größere Schicht an Folliclepithelzellen. Ja, also das Ozyt selber wächst jetzt nicht, aber die Folliclepithelzellen. Ich zeige es euch dann nachher noch ein bisschen genauer. Äh, und jetzt nicht alle von denen, von diesen 100.000, sondern jetzt pro Zyklus ca. 10 bis 15. Wenn man es ganz streng sieht, beginnt die Entwicklung schon ein paar Monate vorher und jeder Menstruationszyklus, wo immer wieder 15 heranreifen, 10 bis 15, beginnt eigentlich immer schon Monate vorher, aber schlussendlich werden sie erst sichtbar pro Zyklus und wir haben dann einige Zellen, wie gesagt, 15 von diesen Ozyten, gemeinsame Follikelpetellen, sie jetzt mehr heranreifen. Und das schauen wir uns jetzt genauer an und dann nehmen wir auch gleich ein anderes Bild dazu. An der Stelle möchte ich mich jetzt bei meiner Tochter bedanken. Die hat mir das abgenommen, dass ich da jetzt zeichnen muss. Äh, und hat jetzt hier ein Uterus mit den Eierstöcken schon gezeichnet. Okay, ich hoffe, man sieht es gut. Ja. Okay, äh, jetzt greifen wir zum Plastilin. Also wir nehmen jetzt eine Zelle, ein Ozyd raus. Ja, hier haben wir den Ozyd äh, mit einer Proteinschicht. Ich kann erinnern, das ist dann die Zone Pelozida. da nehmen wir jetzt weg. ja. Also, das passiert alles immer wahr, und hier haben wir schon Follikelpithelzellen vorbereitet. Ja, jetzt habt bitte kurz Geduld mit mir, und diese Follikelpithelzellen kleben dann zuerst in einer Schicht rundherum. Ja, also, das ist einschichtig, wir sprechen am Anfang vom Primärfollikel, aber wenn sich dann diese 10 bis 15 Follikeln weiterentwickeln, das ganze Konstrukt wird im Follikel genannt, dann sprechen wir vom Sekundärfolikel, dann kriegt sie immer mehr rein und so weiter. Ja, das zeige ich euch aber in der Übersicht. Wir werden jetzt diesen, diese o mal durchschneiden und noch einmal. So, das sollte jetzt rund sein. Entschuldigung, muss also ich kurz modulieren. So, also, okay, also wir haben hier jetzt einen Follikel, also eine Oozyte, und um diese Oozyte herum haben wir eben Schichten von Follikel-Epithelzellen. Ja. Machen wir diese Schichten rundherum. Okay. So. Okay. Also, wir hatten jetzt so eine Schicht rundherum, ja, also ozyt mit seinen Folliklipidilzellen. Manchmal werden Sie vielleicht den Begriff Granulose und Dekazellen hören. Ähm, so kompliziert machen wir es jetzt nicht, aber im Prinzip bezeichnen die die Folliklipidilzellen. Ähm, ja, und durch die Reifung, eben durch dieses FSH, ja, wobei auch interessanterweise scheinbar auch die Abnahme der, äh, der gesamten Fettmenge eines Kindes auch damit zu tun hat, dass auf einmal. FSA ausgeschüttet wird. So ganz genau weiß man ja auch nicht, warum die Pubertät passiert. Ich stelle mir überhaupt die Frage, warum sie überhaupt passieren muss. Ja, wie auch immer, also diese stimulierenden Zellen, also Hormone aus der Hypophyse, bewirken eben, dass diese Follikel immer mehr zum Wachsen beginnen. Wir kriegen mehr rein und dann sprechen wir von sekundärfollikel. Ja. Und ihr könnt sich jetzt vorstellen, dass natürlich diese Vermehrte Anzahl und follicle ja auch was machen. Und zwar schütten sie eben ihr Hormon aus, das Östrogen. So, okay. Und dieses Östrogen bewirkt was. Und zwar bewirkt es, dass jetzt die Uterusschleimhaut, das Endometrium, aufgebaut wird. Ja, das hat ja normalerweise nur wenige Millimeter und jetzt wird Stück für Stück durchs Östrogen aufgebaut. Okay, also wir haben unsere heranreifenden 10 bis 15 äh, Folik-Epithelzellen. Äh, also Follikeln insgesamt, wir sprechen noch vom tertiär follikel und so weiter. Schlussendlich werden aber von den 10 bis 15 äh, nur einer überleben. Ja? Und dieser entwickelt sich so weiter, dass er dann auch... Äh, ganz viele Reihen rundherum bekommt, an Follikelpithelzellen, kriegt er noch einen Hohlraum. So, ich sage, er hat das Basteln ein bisschen länger, ja, also es werden immer mehr Zellen rein. So. Das ist der Moment, wo man ah, gern basteln können würde. So. Okay. Ja, okay. Na gut, und durch den Anstieg von Östrogen, der spiegelt sich dann mit der Hypophyse wieder, also der kommuniziert mit der Hypophyse wieder, und durch den Anstieg von, von Östrogen Uh, und die Kommunikation mit FSH und der Hypophyse eben und eben auch Hypothalamus, den dürfen wir nie vergessen, eigentlich ist der der Bestimmende. Uh, kommt es jetzt zu einer weiteren Hormonausschüttung, nämlich zur Ausschüttung von LH? Ja, das LH bewirkt ganz was Simples, uh, und zwar, dass die, diese, dieser uh, o gemeinsam, jetzt nehmen wir den da raus, gemeinsam mit eine Reihe von Folikelpithelzellen, der Corona Radiator, die kennen wir schon vom letzten Mal, ausgeschüttet wird aus dem Ovar, also ausge, eigentlich ausgestülpt wird, ja, also es geht wirklich durchs Bindegewebe des es durch. Es kann auch diesen Mittelschmerz eben verursachen. Jetzt haben wir diese, diese Urzüte mit äh, seinen Corona Radiata, vergesst man nie, die Zone Pelucida noch rundherum, und dann bleibt so ein Haufen von äh, Folliclepithelzellen, bleibt der Zimovar zurück. Äh, und das wird, die, äh, das wird jetzt das Korpus Luteum, ja? äh, oder eben der Gelbkörper, und dieser Gelbkörper produziert jetzt äh, Progesteron. Ja? Und dieses Progesteron bewirkt, dass das immer funktioneller wird, dieses Endometrum. Ja, die Drüsen verändern sich dann ein bisschen und schlussendlich ist das Endometrum so schön aufgebaut, dass jetzt die befruchtete Eizelle äh, das da einnisten kann. Ja, dann kommt so ein kleines Spermium daher ja, und äh, befruchtet jetzt diesen Ozyd und äh, durch die Befruchtung äh, ist dann die Meiose auch abgeschlossen. Und, und durch die Befruchtung kommt es dann zum Ausschütten von einem Hormon, ja, von, äh, von Beta-HCG. Ja, und das sagt äh, dem Corpus Luteum: bitte bleib weiter mit deinem Progesteron. Das hat am Anfang noch nicht so viel Bedeutung, weil unser Corpus Luteum so oder so noch 14 Tage lang Progesteron ausschütten würde. Es ähm, wird dann wesentlich wichtiger für, nachher. Kommt es zu keiner Befruchtung? Ja, dann kommt es eben zum Abbruch vom Endometrium und es kommt zu einer Blutung. Ja, und nachdem auch keine Befruchtung ist, muss auch keine Einistung stattfinden. Ja, also das ist jetzt, sind jetzt die, die Schritte von, äh, von, von Beginn unserer so eine Million von, von Eizellen, wo dann ca. 15 heranreifen äh, und wo es aufgrund von, äh, der Heranreifung von FSH bewirkt wird und die Ovulation durch LH, dabei baut sich eben das Endometrium auf und wie gesagt, wenn eine Befruchtung stattfindet, geht es weiter mit, unseren, mit unserer Entwicklung. Bevor wir jetzt... Ja, jetzt meine ich, das Ganze Sitz, ja, dass ich noch da bin. Bevor wir weitergehen, jetzt zur Wiederholung von der ersten Woche. Uh, möchte ich jetzt etwas ansprechen, was vielleicht ein bisschen kompliziert ist und nicht ganz einfach zu verstehen ist? Das ist die Myose. Ja, Ihr wisst ja, wir reden immer davon, dass Eizellen uh, und auch Spermien uh, einen haploiden Chromosomensatz haben. Also nicht 46 Chromosomen, sondern eigentlich 23. Und letztens habe ich das schon erwähnt, kurz, dass eigentlich die, die, unsere Eizellen alle diploid sind. Ja? Und solange da eben diese, uh, diese Eizellen vorhanden sind in der, äh, vor der Pubertät, dann sind die alle noch diploid, ja, die haben alle noch einen doppelten Chromosomensatz. Und erst mit, äh, mit, äh, mit der Menstruation, also in dem Stadion, wo dann 10 bis 15 heranreifen beginnt der erste Meoseschritt. Ja, der ist dann bei der Ovulation abgeschlossen und erst bei der Befruchtung ist der zweite Meoseschritt auch abgeschlossen. Die Schritte möchte ich euch kurz äh, darlegen. Kannst du wieder auf die andere Kamera? Okay. Also, schauen wir uns einfach mal eine Zelle an. Ups. Beziehungsweise, wir schauen uns jetzt nicht die Zellen an, sondern wir schauen uns mal die DNA an. Ja? Die DNA liegt ja, solange die Zelle relativ ruhig ist und sich nicht teilt, als, so ein, mit, als Chromatin vor. Ja? Das ist so wie ein Spaghetti-Topf mit gekochten Nudeln, wo man nicht wirklich die einzelnen Chromosomen unterscheiden kann. Ja. Und erst wenn es zu einer Teilung kommt, zu einer Mitose zum Beispiel, äh, kondensieren diese, diese äh, Chromosomen. Das heißt, sie verdoppeln sich. Ja. Also sie machen eine Replikation, sagt man das genau. Also es passiert so, dass jetzt ein Chromatin sich verdoppelt und jetzt zweifach da ist. Ja. Und wie gesagt, das, da haben wir ihn immer pro Chromosom haben wir ihn immer ein paar. Ja. Also unsere Gene liegen immer auf zwei unterschiedlichen äh, Chromosomen. Ja? Wie gesagt, am Anfang sind sie noch so da und ich habe sie jetzt verdoppelt, knapp vor der Mitose oder vor der Meose. Ja? Und ein Chromosom kommt ja immer äh, von, der, von der väterlichen, oder mach mal blau väterliche Seite und rot von der mütterlichen Seite. Ja? Also wenn jetzt eure Mutter diese Eizellen entwickelt hat, dann sind jetzt hier die Chromosomen der Großeltern, werden wir erfahren. Okay. Die haben sich aber natürlich jetzt bei der Mutter schon durchmischt und jetzt starten wir mit der Miose, und der erste, einer der ersten Dinge, die bei der Miose passieren, sind die, dass, dass sich Teile der Chromosomen auch untereinander austauschen. Wir nennen das Crossing-Over. Okay. Also kommt zum Beispiel ein bisschen eine Durchmischung der Chromosomen. Okay. Also, wir haben jetzt eine Zelle äh, mit, äh, mit 46 Chromosomen, also ja, 23 Paaren, ja, die anderen werde ich jetzt nicht auflegen, aber die vergessen wir nicht, die sind ja auch noch da, ja. und der erste Meoseschritt schritt äh, ist jetzt anders als der Mitose-Schritt. Eine Mitose wird so ausschauen. Ja, also es wird bei der Zellteilung, die Chromatiden auseinandergerissen werden. Ja, das passiert aber hier nicht, sondern passiert was anderes. Diese schwarzen Dinger sind jetzt Zellkerne, also das neuen neun Zellkerne. Es passiert so, dass die aufgeteilt werden. Ja, also das wäre der erste miose schritt ja, Ich teile sie einfach auf. Ja, kann, da kommen da halt auch männliche und so weiter. Also es wird dann sehr durcheinander gemischt schon, aber ich teile sie mal ganz simpel in Pärchen auf. Ja. Wir haben hier einen Zellkern und hier einen Zellkern und das ist der erste Meoseschritt. Aus einer Zelle werden zwei Zellen. Okay. Aber eine Zelle besteht dann nicht nur aus einem Zellkern, sondern aus einem Zytoplasma. Ja, so eine Zelle hat ein Zytoplasma und bei einer Mitose teilt sich das einfach in Mitte und, und das Zytoplasma wird aufgeteilt. Bei der Eizelle ist das ein bisschen anders. Ja, da wird das Zytoplasma nur einem Zellkern gegeben. Ja. Der andere, der hat nichts davon, dieser andere, das nennen wir das Polkörperchen. Das ist unser erstes Polkörperchen, das da entsteht. Okay, und jetzt gehen wir zum nächsten Schritt, das lassen wir jetzt ein bisschen links liegen. Der nächste Schritt ist wieder eine Teilung, also das wäre jetzt, ist abgeschlossen bei der Ovulation, beim Eisprung. Und der nächste Schritt wäre, jetzt haben wir wieder zwei Zeltkerne ist jetzt ähnlich wie eine Mitose Durch Zellspindeln, aus den Zentriolen, das sind so Zytoskelettteile, werden jetzt auseinandergezogen. Und wir haben jetzt hier, da fehlt was Blaues, wo ist denn das hinkommen? Also, also plötzlich, nein, nein, passt schon. Ja, also wir haben hier ähm, dann die Aufteilung der, der einzelnen Chromosomen. Ja, Im Ende hätten wir jetzt mehr oder weniger vier Stück von den ganzen. Ja, also auch dieses Polkörperchen teilt sich auch wieder in zwei, aber was wieder auch passiert ist, dass jetzt nur ein Teil äh, die, das Zytoplasma bekommt, sodass wir jetzt hier auch noch ein, ein Polkörperchen hätten. Okay? Also im Endeffekt bleiben dann drei Polkörperchen über, das teilt sich ja auch noch. Ja, also wir hätten jetzt eins, zwei, drei äh, Polkörperchen. Okay? Aber, der Ozyt ist diese Zelle ja, und dieser letzte Schritt, äh, dieser zweite Schritt, wo sich eben die zwei auseinanderteilen. teilen, äh, das ist erst mit der, äh, mit der Befruchtung abgeschlossen. Also das passiert relativ äh, spät erst. Ja, und jetzt habe ich dann wieder habe ich 23 einzelne ja die bei der nächsten Teilung von der Zygote, äh, also erst einmal bei der Befruchtung würden sie sind natürlich wieder ein diploider Chromosomensatz und, und bei der nächsten Teilung wird aber jetzt dann das Zytoplasma mitgegeben. Bei der Entstehung der Spermien, die sich ja ständig immer wieder neu entwickeln, passiert das nicht, dass das Zytoplasma nur zu einem Teil kommt, da habe ich auch nicht viel Zytoplasma, ganz wenig, und das teilt sich immer auf vier aus. Also aus einem diploiden Spermatozoon nennt man das, wären vier Spermien. Was vielleicht auch interessant ist, unsere Eizellen von den Mädchen ganz am Anfang, das bedeutet auch, dass diese Eizellen eben genauso alt sind oder beziehungsweise sogar noch älter als das Kind ist, wenn man jetzt die Geburt das als Beginn anschaut. Ja? Also das ist zum Beispiel ein Grund, warum häufiger ältere Frauen mir 21 haben, einfach weil, weil die Zellen auch älter sind. Im Gegensatz zu den Spermien, die sich immer wieder neu bilden und dadurch äh, eigentlich ein bisschen jünger sind. Insgesamt. Okay, also das wäre die Meuse. Okay. Ähm, so Reimann, wenn du wieder auf, auf die Frontale gehst. So, jetzt wir mein Drehbuch einmal nachschauen. Okay, eigentlich sind wir schon wieder in der ersten Woche. Ja? Also da haben wir so das her. Ja, nochmal zur Erinnerung: Wir haben jetzt eine, die Befruchtung hat stattgefunden und nachdem die Befruchtung stattgefunden hat, jetzt nehmen wir uns das hier zur Hilfe. Äh, haben wir jetzt eine Zelle, die alles in sich trägt, was ein Mensch braucht, äh, die Zygote. Ja, und nochmal zur Erinnerung: Die Zygote hat ja noch äh, diese Zone Pelucida, dürfen wir nicht vergessen. Das ist noch drumherum. Ja, das ist auch eingepackt, diese Proteinschicht rundherum. Und diese Zygote beginnt sich jetzt zu teilen. Das haben wir auch letztens schon gemacht. Also, wir haben eine Furchungsteilung. Und was entsteht? Es entsteht zwei Plastomeren. Ja, die teilen sich wieder. Ja, wir nennen das noch immer Plastomeren. Und diese Plastomeren sind noch immer totipotent, aus denen kann alles entstehen. Ich kann mich erinnern, wir haben da auch darüber gesprochen, dass hier auch manchmal Zwillinge entstehen, indem einfach wenn Plastomer sich einbildet, eine eigene Entwicklung haben zu wollen. Ja, also es geht immer weiter und immer weiter. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben noch immer die Zone Peluzi da rundherum. Das heißt, die Größenzunahme verändert sich nicht. Ja, also es wachsen die Zellen, eigentlich nicht wirklich die einzelnen Zellen sondern sie bleiben in der Größe, wie sie von Anfang an äh, gehabt haben. Ja, und Stück für Stück geht es weiter. So bis zum vierten Tag haben wir dann eine Morala mit so etwa äh, 30 Zellen. Ja, und dann haben wir gesagt, passiert jetzt etwas, unsere erste Differenzierung. Unsere erste Differenzierung heißt, äh, es verändern sich jetzt äh, äh, die Zellen zueinander. Und dann äh, holen wir uns das wieder. Es das kommt zur Entstehung des Embryoblast, ja, Zellen, die jetzt noch relativ zwar schon nah beieinander stehen, aber, aber eher unstrukturiert angehäuft sind, und sehr klar epithelial angeordnete Zellen außen rundherum den Prophoplast. Am Anfang ist es noch sehr klein, ja, aber so am fünften Tag herum kommt es zu diesem Hatching, also es schlüpft aus der Zone, Blutzie da hinaus. Ja, und kann sich dann befreien und kann deutlich größer werden und kann bis zu einem Millimeter jetzt groß werden. Ja, und jetzt sind wir schon ungefähr am Ende der, der ersten Woche und jetzt sind wir bereit äh, für die Nidation, für die Einnistung. Okay, also jetzt kommen wir zur Einnistung und jetzt beginnt unser neuer Stoff. Gehen wir mal unsere Folliclepidilzellen weg. Damit wir unsere wieder schön Okay, also zur Erinnerung, wir haben ja hier, hier unser Endometrium, das hat sich jetzt schön aufgebaut äh, und ist jetzt bereit, das aufzunehmen. Ja, äh, und jetzt sinkt dieser Embryoblast mit seinem Trophoblast, also die ganze Plastozyste, wie sie nennen, sinkt hinein in in das Endometrium ja? und damit das funktionieren kann, müssen ein paar Dinge passieren. Erstmal muss etwas nicht passieren, ja? dieser, dieser, dieser Plastozyste ist zu 50% nicht ident mit der Mutter und normalerweise also müsste das Immunsystem jetzt anspringen, tut es aber nicht. Wir wissen noch nicht ganz genau warum, wahrscheinlich gibt es einige Hormone, die immunsupprimierend die, die sind vom Kinder-, Kindseite aus. So also ganz klar ist es nicht, warum das passiert, aber es passiert in Gott sei Dank, wobei man zu sagen muss, die Einnistung ist eine der heikelsten Situationen und hier kommt es wirklich sehr oft zum Abort. Vor allem dann, wenn, wenn die, äh, das progesteron aus dem Corpus Luteum zu gering ist und äh, das Endometrium sich nicht gut aufgebaut hat oder wieder abgeht. Ja, also das ist immer heikel. Okay, also holen wir uns kurz den Embrus raus. Und jetzt bauen wir rundherum seine Trophoblastschicht. Ja. Also wir haben hier so eine Trophoblastschicht. Ja. Stellt sich das bitte so vor, als ob hier lauter äh, Zellen sind, ja, epitheliale angeordnet und natürlich dreidimensional. Okay. Also, ja, äh, jetzt machen wir das ein bisschen größer, weil der Trophoblast ja nach dem Hedging auch größer werden kann oder auch größer wird. Ja, und jetzt lagert sich dann der Embryoplast an einem Pol auf der Seite. Ja, und das ist immer die Richtung, mit der er ins Endometrium Ja. Es geht immer äh, von der embryoplast ja, Und kaum dockt Jetzt der Trophoblast am Endometrium an, passiert etwas. Ja. Und zwar verwandelt sich jetzt der Trophoblast, das ist die nächste Differenzierung, in zwei Schichten. Ja, ähm, da muss ich noch hier was holen. So, ganz kurz muss ich das tun. Okay. Wenn man da die Kamera gewechselt und wenn man ein verzweifeltes Gesicht sieht beim Basteln. <lacht> okay. Ähm. So. Ich würde gerne wissen, ob Sie auch daheim etwas vorbereitet habt: ein Plastilin, um mit Erich zu basteln. So. Okay. Also, gehen wir wieder zurück, also der Trophoplast entwickelt sich jetzt, ja. und, und dieser äußere Teil verliert jetzt seine epitheliale Struktur und wächst jetzt richtig in dieses Endometrium hinein. Ja. Und wir sprechen jetzt von dieser Schicht, die sich so schön hineinfrisst ins Endometrium. Wir sprechen jetzt von, mein Lieblingswort, Syncytiotrophoblast. Ich habe dahin geübt, dass wir ihn aufschreiben. Machen wir jetzt vielleicht, schon wir es hin. Also, Syncytiotrophoblast und ich bin mir schon wieder nicht sicher, ob es richtig schreibe, Ich glaube schon. Ja. okay. Sind Sie hier drauf? Ja, das ist diese Schicht, die jetzt hineinwächst. Und nachdem ja der ganze, die ganze Plastozyste ja, die ganze jetzt da hinein sinkt, ja, also das geht jetzt hier hinein. Ja. Okay. Also es sinkt ins Endometrium hinein und jetzt kann der ganze Synthizotrophoblast äh, vermehrt sich und arodiert jetzt so richtig die Zellen. Und der Teil vom Endometrium, in dem jetzt dieser, in dem diese Blastozyste hineinsinkt, ja, dieser Keimling hineinsinkt, äh, das, bildet, das verändert jetzt auch ein bisschen das Endometrium. Wir sprechen jetzt von Dezidwurzeln. Ja, und da verändert sich das vor allem das Bindegewebe. Also, wir haben jetzt ein paar so Dezidua-Zellen. Ja, und diese Dezidua-Zellen verändern sich jetzt auch in der Hinsicht, dass die sehr nährreich sind. Die haben ganz viel Fett ja, Fett und Proteine. Und die werden jetzt von diesen Syncytiotrophobazellen noch aufgemacht. Und jetzt kann diese. Dieses, diese Fettsäure, diese Proteine können jetzt schon langsam in, in die Plastozyste hinein ja Also äh, eine typische Mutter-Kind-Beziehung. Das Kind öffnet ungefragt das Portemonnaie äh, der Mutter und holt das Geld raus. Ja? Öffnet den Kühlschrank, holt das Essen raus ja? und geht davon aus, dass das alles vorhanden ist. Und die Mutter bereitet es auch zu und es ist vorhanden. Ja, also die Zellen werden wirklich zerstört, auch von, von diesem Syncytiotrophoplast des Kindes. Die Schicht, die mehr innen ist, in der Nähe vom Embryoplast, die nennen wir Zytotrophoplast. Ja, nicht so ein schönes Wort, heißt einfach nur Zytotrophoblast, die liefert aber ständig Zellen an. Und das ist genau die Situation, die wir haben, ja, wie wir schon erklärt haben, wir haben hier zuerst den Zytotrophoblast als epitheliale Struktur, eine Reihe neben der anderen. Und das verblasst, marschieren die alle hinein und holen sich jetzt ihr Okay. Was auch passiert, wir haben hier auch, äh, wir haben hier auch Gefäße der Mutter. Ja? Und diese Zellen erodieren diese Gefäße auch so richtig. Ja, also die öffnen die Gefäße. Ja? Und wenn diese Gefäße geöffnet werden, äh, und da bilden sich auch Hohlräume. Dann kann jetzt hier Blut hineinsickern. Ja, also ich habe hier ein paar Hohlräume vorgefertigt. Äh, äh, schaut lustig aus. Das ist, da ist Hohl drinnen. Ja. Äh, und da habe ich so einen, einen, einen, einen, einen, einen Kokosblüten-Sirup. Also das ist jetzt das Blut der Mutter. Ja. Da rindet das Blut der Mutter hinein. In diese Höhlen, in diese Lakunen ja, und in diesem Blut der Mutter, da hängen jetzt die, der Syncytiotrophoblast drin. Ja. Da hängen die drinnen und können jetzt äh, über Diffusion, über Osmose, ähm, mh, boah, können jetzt äh, Nährstoffe von der Mutter aufnehmen. Also, was haben wir jetzt äh, hier jetzt äh, schon anfänglich gebildet? Wir haben natürlich schon jetzt die Plazenta schon langsam. Ja, es ist so mehr eine Vorstufe der Plazenta. Wir werden wahrscheinlich beim nächsten Mal noch genauer darüber reden, äh, wie sich die äh, entwickelt, die Plazenta. Ja, aber hier haben wir den ersten Austausch äh, zwischen Mutter und Kind. Wie gesagt, es wird nie Blut ausgetauscht, es ausgetauscht, werden Nährstoffe ausgetauscht, Sauerstoff wird hier schon langsam ausgetauscht. Natürlich darf man nicht vergessen, das Ganze ist jetzt nur ein Millimeter groß, das braucht noch nicht so viel, da ist, wie gesagt, auch der Kontakt zur Mutter jetzt nicht so äh, relevant. Die Mutter darf sich noch ansaufen und sich sagen. Ah, das war jetzt ein Scherz. Äh, aber es ist, wie gesagt, noch wenig Austausch in, in der, jetzt sind wir ja schon in der zweiten Woche. Ja? Also nochmal, der ganze Plastocyste sinkt hinein mit Hilfe von diesem Syncytiotrophoplast. Der Zytotrophoplast liefert immer wieder nach, liefert immer wieder neue Zellen, und es werden die Zidurzellen der Mutter angeknappert, es werden Gefäße geöffnet, es bilden sich diese Lakunen mit Blutzehen und die können schon, äh, kann schon über Diffusion, Osmose, können jetzt schon Teilchen hinübergehen. Ja? Also das ist jetzt einmal die, die Entwicklung von Trophoplast. Und wir haben jetzt den, den Embryoplast jetzt ein bisschen außer Acht gelassen. Äh, das holen wir jetzt nach. Ja, das werden wir jetzt noch machen. Jetzt muss ich wieder die Szenerie verändern. Okay. Ähm, das ist ja schon mal weg. Dreimal hm. äh, oh, kannst du nicht am Essen aufnehmen. ist unhöflich. Okay, also schauen wir zum, machen wir's hier, zum MJ-Bast. Da tut sich jetzt auch was. Hier kommt es auch jetzt zu einer Differenzierung. Und zwar zu welcher Form der Differenzierung? Naja, es bilden sich zwei Zellschichten. Es bildet sich eine Schicht, die ein bisschen höher ist. Machen wir es mal gleich höher. Ja. Ja, also eine epitheliale Anordnung wieder mal. Und das nennen wir jetzt den Epiplast. Ja, und der Epiplast. Ich nehme eine andere Farbe. Ja. Der Epiplast öffnet sich dann ein bisschen, indem er eine neue Schicht wandert. Das ist wirklich so eine Spaltbildung. Und dieser Epiplast bildet jetzt eine Höhle. Und diese Höhle nennen wir jetzt die Amnionhöhle. Ja, also wir haben hier einen Epiplast und hier die Amnionhöhle. Ja, und gleichzeitig bitte immer parallel zu sehen natürlich, bildet sich eine weitere epitheliale Schicht, ja, die sich auch unterscheidet von der, in der Form von unserem Epiplast und zwar bildet sich jetzt der Hypoplast. Ja, und der Hypoplast, der also ist ein bisschen kleiner. Ja, aber der macht etwas, was sehr imponierend ist und den Epiplast in die Tasche steckt. Er bildet einen. Äh, jetzt. Das war jetzt unklug von mir. Sorry. Er bildet etwas, zu dem gleich kommen. Sorry, sorry. So, hier wird der Hypoplast, So, er bildet einen Dottersack, Ja, okay. macht man noch schnell. Ja, den wir. ja, der deutlich größer ist. Der am Anfang die größere Hülle bildet. Ja, also, das wird jetzt der Dottersack. Ja. Also, wir haben jetzt eine weitere Differenzierung aus unserem Embryoplast. Äh, bilden sich zwei epithelialen Schichten. Also wir haben zuerst eher mesenchymalen Aufbau, Jetzt haben wir Epithelienaufbau äh, mit, mit Epiplast, mit der Amnionhöhle und den Hypoplast mit Tottersack. Ja, das geht natürlich schön ineinander über. Ja, dürfen wir nicht vergessen, das Ganze ist jetzt noch innerhalb von unseren Trophoplasten. Ja, den holen wir uns daher und der umgibt das Ganze. Ja, also, das ist jetzt unsere Situation. Ja, der Trophoplast, der jetzt sich viel mehr verbreitet hat, indem er eben das Syncytiotrophoplast gebildet hat und sich jetzt mit den Dizidorzellen mehr vermengt hat. Ja. Ich nicht vergessen, noch mal zur Erinnerung, eingesunken ist das Ganze in diese Richtung. Ja. Und wir haben jetzt auch eine, eine erstmalige Orientierung. Wir sprechen jetzt hier vom, beim Epiplast, haben wir, äh, haben wir äh, eine dorsale Seite und dort, wo der Doktor sagt, ist haben wir eine, eine ventrale Seite. Ja, wir werden später sehen, warum das so ist. Ja. Also, äh, wir haben diese Situation, wir sind in, in der zweiten Woche. Und es hat sich eine neue Differenzierung gegeben. Im Prinzip, im Prinzip haben wir jetzt diese Situation. Ja, also wir haben eine Schicht mit Epiplast und die Anhöhle Und eine Schicht mit Hypoplast und den Dottersack unten. Ja, also hier haben wir zum ersten Mal eine Keimscheibe. Ja, also diese zwei Blätterwurst nennen wir die zweiblättrige Keimscheibe mit Epiplast und Hyperplast, Amnenhülle und Dottersack. Ja, beim Anker hatten sie leider keine Semmel, die so nach unten ausgebuchtet sind. Ich habe echt darum gerungen, aber es gab keine. Also Dottersack wäre wesentlich größer, also stellt sich eine, eine untergehende Semmel aus. Okay, die braucht man vielleicht noch, ich esse sehr spät. Ja, und das Ganze äh, befindet sich... Äh, das, wieder auf Aufsicht. das Ganze befindet sich jetzt innerhalb im Endometrium. Okay. Naja, und jetzt passiert noch was. Ähm, es passiert, dass auf einmal äh, Zellen, wir wissen nicht ganz genau, woher, man schätzt da mehr aus den Hypoplastzellen, äh, auswandern, ja, nehmen wir da wieder, das ist eh mal ein Epithelzellen, dass Zellen auswandern und sich zwischen Trophoblast und der zweiblättigen Keimscheibe hineinliegen. Ja. So, mehr Material. So. Ja, allerdings weniger hier, ja, aber da wandern Zellen hinein und schieben jetzt unseren Trophoblast. So richtig schön auf die Seite. Ja, also diese Zellen hier, die wandern hier rein ja, und schieben jetzt unseren Trophoblast beiseite. Und diese Zellen sind jetzt wieder wie angeordnet. Kann ich hören? Ja, ihr habt recht. Meh sind hier mal. Das sind hier ganz ungeordnet liegen die da drinnen. Ja, nehmen wir da. Leider ein bisschen zu buntes Plastilin bekommen, jetzt habe ich immer nur so wenig Einfärbiges, aber ja, alle Kugeln sind jetzt mäßig ich mal jetzt. Sehen. Wie ein Schwamm schaut es am Anfang aus. Ne? Also nochmal zur Erinnerung: Epiplast, Hypoplast, Epiplast mit der Amnionhöhle und Hypoplast mit dem ja? Und Jetzt wandern da Zellen ein und die haben uns den Trophoplast jetzt weggeschoben. Ja? Trophoplast, nochmal zur Erinnerung, bestehend aus Zytotrophoplast und syncytiotrophoblast. Also stellt sich da noch vor, wenn das so auf der Seite so richtig geht. Okay. Und jetzt hat sich etwas gebildet, nämlich eine nächste Höhle. Ja, diese Höhle hat ein paar Namen. Das nennt man zum Teil extrem embryonales Zylon ja, oder äh, die Chorionhöhle. Ja, also, das wäre die Chorionhöhle die deutlich anwächst, ja, die deutlich größer wird am Anfang, vor allem in der zweiten Woche und dann auch dritte Woche, als der, der, also unsere zweiblättige Keimscheibe da drinnen mit den beiden Hüllen. Ja. Ja. Ähm, und äh, einfach dazu da ist, also einmal Raum zu schaffen für die Entwicklung. Ja. Also das wird, ist eigentlich so ungefähr bis zum Zehnfachen größer als, als, die, ähm, als die Keimscheibe da drinnen. Na gut, aber die Zellen bleiben nicht mehr, nicht mal, sondern das wisst ihr eigentlich schon, was machen meistens Zellen? Ja, sie wandeln sich wieder um ins Epitheliale. Ja. Und das heißt, es wandern Zellen jetzt auf die Seite und geben da so den Trophoblast und kleiden jetzt den Trophoblast innen aus. Ja. Also kleiden den da innen aus. Ja, und andere Zellen wandern aber hin zur Keimscheibe oder so. ja, und kleiden den jetzt aus. So. Okay. Okay. Also die haben jetzt auf einmal aus dieser schwammartigen Situation, die wir vorher hatten, aus ganz vielen Zellen, haben wir jetzt ja, Gehen auch hier herum, also auch hier habe ich viele, ja, also nicht nur mein Tottersack, sondern sie gehen natürlich auch mit die Anionöl herum. Ja. Und die lagern sich jetzt hier an. Ja. Und jetzt stellt sich bitte, ich, oh, das verbreitet sich und wird wirklich eine Schicht rundherum, also die haben dann natürlich alle Kontakt zueinander. Also Ah, jetzt da zum Beispiel das her. Also, es wird wirklich eine Schicht rundherum, die das Ganze auskleidet. Ja, das gleiche stellt sich bitte auch hier vor, dass die sich jetzt verbinden und auch eine Schicht rundherum machen. Und ich denke, noch eine Wurst. Nein, das ist wurscht. Ohne geht es auch. Ah, also, die hier schön das auskleiden. Jetzt habe ich doch den Ehrgeiz hier auszukleiden, so. das macht es mir richtig Spaß. Das ist der Moment, wo man Witz erzählt, äh, einer fällt mir der mit embryonaler Entwicklung zu tun hat, äh, sind, äh, treffen sich ein, ein katholischer Priester. Ein evangelischer Priester und ein Rabbi treffen sich, wie es früher möglich war im Café, und, äh, und diskutieren halt, wie es halt so Priester machen, über gescheite Sachen. Und sie überlegen, wann beginnt denn eigentlich das Leben? Äh, und der katholische Priester sagt, naja, äh, Kollegen, ganz klar, das Leben beginnt mit der Befruchtung. Ja, also wir als Wissenschaftler sagen, ja, wenn die Zygote entsteht. Uh, der evangelische Priester sagt: Ah, mein Herr, ich weiß nicht recht, uh, ich glaube, das beginnt uh, bei der Geburt, also da beginnt wirklich das Leben. Und, uh, und dann sagt der Rabbi zu seinen beiden Kollegen: Na, jetzt seid ihr nicht böse, wisst ihr, wann das Leben wirklich beginnt? Uh, das Leben beginnt dann, wenn der Hund gestorben ist und die Kinder aus dem Haus sind. Also, na, also ich hätte mir jetzt Gelächter im Hintergrund, das habe ich jetzt leider nicht eingespielt. Das äh, ist ein Witz, den ich auch immer gerne erzähle, wenn die Frage ist, wann beginnt wirklich das Leben, was ja sehr relevant ist. Na gut. Also ihr seht's. Ich habe es nicht ganz zusammengebracht, dafür wird es wenig, Platz da haben wir da noch was. Äh, So. Also die Zellen, die zuerst vereinzelt waren, man sieht sie noch hier als Pünktchen, die Zellen, die erst vereinzelt waren, haben jetzt sich um die Keimscheibe gegeben, Keimscheibe plus den beiden Höhlen ja, und sind wieder aus Mesenchymal in Epithelial äh, umgestaltet worden und andere, die jetzt von der Mitte nach außen gewandert sind und den Trophoblast schön weggeschoben haben, die haben sich jetzt auch epitheliale angeordnet. Ja? Und diese Schicht, die sich jetzt innen am Trophoblast angeordnet hat, die nennen wir jetzt das extraembryonale Mesoderm, parietales äh, Blatt. Die Schicht, die sich jetzt um unseren Keim herum angeordnet hat, nennen wir auch extraembryonales Mesoderm, äh, viszerales Blatt. Ja? Diese Höhle wissen wir schon, nehmen wir jetzt extraembryonales Zylom oder Chorionhöhle. Ja. Und jetzt gibt es einen Teil, wo, äh, wo das viszerale Blatt mit dem parietalen äh, Blatt zusammenkommt. Ja. Und hier bildet sich dann immer der Haftstiel. Ja. Also das ist der Teil, wo, wo das wunderschön übergeht, nehmen wir da einen Teil raus und da einen Teil raus, ja. also wenn jetzt der Teil und der Teil zusammenkommen, sich zusammenheften, dann habe ich hier schön einen Haftstiel, ja, von beiden Seiten kommend, ja, also hier wäre der Haftstiel und der Haftstiel ist, ist nicht ganz, aber ist schon mal die Leitplanke äh, für unsere Nabelschuhe. Ja. Also das ist jetzt die Situation am Ende der äh, zweiten Woche, äh, wir, haben, wir haben jetzt das, äh, den Epiplast mit der Amnionhöhle. wir haben den Hypoplast mit dem Tottersack, äh, der ist jetzt umgeben von einer Schicht, die wir Extrembranales Mesotherm, äh, Mesotherm äh, Platten nennen. Dann haben wir hier den Trophoblast mit dem Syncytiotrophoplast, wo hier auch eine Schicht angekleidet ist. Das nennt man auch extraembranales Mesotherm parietales Blatt. Bleib hier. Und diese Schichten von Chorion, also von Synthozyotropoblast mit Zytotrophoblast plus extraembranales Mesotherm parietales Blatt, die gemeinsam nennen wir Chorion. Und dieses Chorion. Wird, wird hier sich aufspalten und, und so richtig franzig werden, das nennt man dann Chorion Frontosum. Hier wird sich weiterhin die Plazenta bilden. Jetzt haben wir noch rundherum Syncyotrophoblast, das ja jetzt noch äh, unsere Lakunen anzapfen kann. Aber das wird sich jetzt dann alles zentrieren auf dem Bereich, wo das Chorion Frontosum ist. Ja, das wird die Plazenta bilden und der Rest vom Chorion wird dann die Eihaut bilden. Allerdings gemeinsam mit den zellen der Mutter, der dezidor Capsularis, und gemeinsam mit der Amnionhöhle. Ja, und wie die Amnionhöhle dann dorthin gelangt, das werden wir beim nächsten Mal noch nicht hören, aber wir werden es gleich beim übernächsten Mal hören, weil jetzt sind wir fertig mit unserer zweiten Woche. Kurz mal schauen, fehlt mir noch was. Ja. Das war jetzt äh, der zweite Teil unserer embrunalen Werkstätte. Äh, was mir jetzt noch überbleibt, ist ein bisschen das Programm für die nächsten Tage anzusagen. Da haben wir morgen, äh, dürfen wir in unserem Café äh, den Michael Bibaschek äh, recht herzlich begrüßen. Äh, lieber Michael, ich würde jetzt gerne ein Ständchen singen, du hast heute Geburtstag, alles Gute, Gratulation dir. Und Michael, du hast ja auch noch das größte Glück mit der Diana dich zu treffen morgen. Die Diana, wird, die Diana Stöckl wird die Moderation machen. Und dann Michael wird über das Immunsystem und Osteopathie erzählen. Etwas, was gerade zu diesen Zeiten ganz, ganz spannend ist. Also schaut rein, morgen 18 Uhr. Und am Donnerstag haben wir dann die, die Gudrun zu Gast, Gut am Med Uh, wer sie noch nicht kennt, uh, kennt die WSO nicht, uh, Titel heißt Found in Translation, uh, im Prinzip haben wir bei dieser Dame ein Sammelsurium an der gesamten Osteopathie uh, und es ist eigentlich eine Frau, die auch meine gesamte Ausbildung begleitet hat also ich bin noch immer dankbar, dass sie uh, der Mund uh, der Osteopathie war und sie hat sicher sehr viel zu erzählen und ganz spannende. Anekdoten kommen, tauchen da sicher auf. Ja, und am Freitag äh, kommt Gandalf zu uns. Ah, Entschuldigung, äh, Sebastian Fitzinger, äh, der wird uns etwas erzählen über ein, zwei Wörter, die ich sicher nicht aussprechen kann: Segmental Looping. Äh, ich habe schon ein bisschen was gehört, es ist extrem spannend. Also schaut hinein, Freitag am 17. um 18 Uhr. Ja, und wie immer äh, auch der Hinweis auf, ähm, auf Likes und Shares bitte, äh, seid da bitte rege, es tut uns, glaube ich, ganz gut, wenn wir damit bekommen, dass das doch positiv ankommt. Ja, auch meine Bitte, wenn es wieder Fragen gibt, Re Regungen, Anregungen, Entschuldigung, Anregungen, Ergänzungen, dann äh, einfach mir wieder schreiben unter www.errechetvisier.at. Und wir sehen uns nächste Woche Genau, wir Sie noch erfahren. Tschüss und Papa. Danke.